Der Thermomix übernimmt für Sie nicht nur das Rühren, sondern achtet auch auf die Kochzeit und eine konstante Temperatur. Das Multitalent stoppt, sobald die eingestellte Kochzeit abgelaufen ist. Sie warten einfach, bis der Thermomix Sie mit einem akustischen Signal darüber informiert, dass Ihre Mahlzeit fertig ist.